Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der politische Islamismus ist brandgefährlich für unsere liberale Demokratie. Seine Akteure lehnen zentrale Grundwerte unserer Verfassung ab, und sie streben eine islamische Grund- und Werteordnung in Deutschland an. Als Christdemokraten stehen wir vor eine offene Gesellschaft und eine wehrhafte Demokratie. Und deshalb sagen wir auch in Richtung der Innenministerin und der Ampelkoalition Nehmen Sie den politischen Islamismus als extremistische Bedrohung endlich ernst. Schauen Sie nicht länger weg. Hören Sie endlich auf die Sicherheitsbehörden und Experten, die Ihnen das auch sagen. Das ist unser Appell mit dem Antrag, meine Damen und Herren. Und die Gefahr ist angesichts von 28.000 Islamisten, die unsere Verfassungsschutzbehörden zählen, enorm. Und sie ist in den letzten Jahren sogar stetig gewachsen. Frau Fieser kennt diese Gefahren, und es ist Kernaufgabe einer Innenministerin, extremistische Gefährdung ernst zu nehmen und ihnen auch mit allen rechtsstaatlichen Mitteln die Stirn zu bieten. Fangen Sie bitte damit endlich mal an. Es ist angesprochen worden, Horst Seehofer als Innenminister hat auf unsere Initiative den Expertenkreis politischer Islamismus aus anerkannten Fachleuten unterschiedlicher Disziplinen ins Leben gerufen. Die Aufgabe des Expertenkreises ist und war es, aktuelle Erscheinungen des Islamismus aus wissenschaftlicher Perspektive zu analysieren und Bundesregierung und Bundestag Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Und allein diese Aufgabenbeschreibung, die macht doch klar, dass von Anfang an an einer Weiterführung und Verstetigung dieses Expertenkreises gedacht war, weil diese Aufgaben gar nicht in einem Jahr zu erfüllen sind. Und das wissen Sie doch auch ganz genau. Und deswegen sage ich Ihnen auch, verschanzen Sie sich nicht hinter dieser Ausflucht, dass der Expertenkreis nur für ein Jahr eingesetzt war. Das glaubt Ihnen nun wirklich niemand. Das ist eine Frage des politischen Willens, meine Damen und Herren. Und um das anschaulich zu machen, der unabhängige Expertenkreis Muslimfeindlichkeit, den übrigens auch die Union und Horst Seehofer eingesetzt haben, der war ursprünglich auf zwei Jahre angesetzt. Und was haben Sie gemacht? Sie haben den in diesem Jahr um ein Jahr verlängert. So sind leider die politischen Prioritäten, insbesondere der SPD, bei der Extremismusbekämpfung. Während man Muslimfeindlichkeit ganz zu Recht ernst nimmt, schaut man beim politischen Islamismus lieber weg. Und da sage ich Ihnen, wir als Christdemokraten nehmen diese beiden demokratiegefährdenden Phänomene ernst und wir wollen sie auch entschlossen bekämpfen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und den Unmut, den Unmut gibt es ja nicht nur bei uns, den gibt es auch bei der Kollegin Teuteberg, die das formuliert hat in der Koalition, den gibt es aber übrigens auch bei vielen Bürgern. Ich will das mal zitieren. So heißt es im hausinternen Wochenbericht der BMI Bürgerkommunikation dass laut Medienberichten der Expertenkreis politischer Islamismus seine Arbeit nicht fortsetzen darf, sorgt für rege Reaktionen und Nachfragen, gefordert wird, die Entscheidung zu überdenken. Eine Gefahr wird von den entsprechenden Petentinnen und Petenten, insbesondere vom Islamismus, wahrgenommen. Meine Damen und Herren, dieser Einschätzung der Bürger ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. In einem Satz zusammengefasst, die Bundesregierung ist auf dem islamistischen Auge leider blind und dafür gibt es mehr als genug Belege. Und die will ich Ihnen gerne nennen. Der Islamismus spielt im Koalitionsvertrag keine nennenswerte Rolle. Im Diskussionspapier zum Demokratiefördergesetz taucht der Islamismus überhaupt nicht mehr auf. Anhörungswünsche, die wir gefordert haben, hat die Koalition abgelehnt. Und nun setzen Sie dieses, lösen Sie dieses Gremium auf, was von Experten und vielen Bürgern geschätzt wird. Und das ist eben ein roter Faden im Handeln dieser Bundesregierung. Sie wollen den Islamismus nicht thematisieren, Sie wollen ihn tabuisieren, meine Damen und Herren. Und das ist ein kapitaler Fehler. Und wir haben es ja eben wieder gehört. Man scheint manchmal, dass Teile dieser Regierung und Koalitionsfraktionen glauben, Muslime in Deutschland seien ausschließlich Opfer von Muslimfeindlichkeit. Und mir scheint es auch, dass diesen Akteuren Islamismus ebenso wenig in die Sichtweise passt wie islamistischer Antisemitismus. Die Hilflosigkeit beim Umgang mit dem antisemitischen Dokumentarskandal hat sich diese Welt sich doch vor Augen geführt. Aber ich sage es Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Weltbild ist ebenso falsch wie gefährlich fragen Sie doch mal liberale Muslime wie Sayran Atisch oder Arman Mansour, die seit Jahren unter Polizeischutz leben und regelmäßig Morddrohungen erhalten, man nach der Realität in Deutschland. Ich will es in aller Klarheit sagen, auch weil Sie es angesprochen haben, Herr Grötsch. Wenn der Demokratie Probleme angemessen benennt und zu lösen versucht, der schürt keine Ressentiments. Im Gegenteil, diejenigen, die Fehlentwicklungen verharmlosen und tatenlos zuschauen, die befördern Pauschalurteile und, ungerechtigte und ungerechtfertigten Generalverdacht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und diese Woche haben viele Experten auch einen Brief an die Bundesinnenministerin geschrieben. Der Aufschrei namhafter Wissenschaftler ist unüberhörbar. Und deswegen sagen wir Frau Föser und an die Ampel, hören Sie damit auf. Korrigieren Sie diesen Fehler. Setzen Sie diesen Expertenkreis wieder ein mit einer ordentlich angemessenen Ausstattung und tragen Sie auch bitte Sorge dafür, dass keine extremistische Organisation in Deutschland, die in unseren Verfassungsschutzberichten auftaucht, künftig mehr mit Fördermitteln des Bundes gefördert wird. Vielen Dank.